da draußen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Letzte Woche zeigte ich euch unser Video zu einer verlassenen Rauchwarenzurichterei, allerdings fehlten mir da nahezu sämtliche Informationen. Nun in dieser Folge wird es auf jeden Fall etwas besser, aber erwartet auch hier nicht zu viel, denn Informationen zu Firmen und Gewerben sowie kleineren Betrieben sind gar nicht so leicht zu erhalten. Um ehrlich zu sein, meistens ist es ein absoluter Kraus und endet im Ärger, aber dazu gleich mehr. Sollten euch im Übrigen verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch am besten mal auf unseren Kanal und abonniert uns. Hier gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Sollten euch auch Bilder interessieren, dann besucht uns gerne mal auf Facebook oder auf Pinterest, wobei ihr auf Pinterest mehr Panoramas von uns sehen könnt. Und nun rein ins Video. Viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein ehemaliges Sägewerk. Die Informationen waren auch hier recht rar, aber mir wurde eines bewusst, manche Firmen haben vielleicht einfach auch nicht die große Geschichte, die wir erwarten oder sie ist nie in den Umlauf gekommen. Das Baugewerbe bzw. die Bauunternehmung, so steht es zumindest noch heute kunstvoll eingearbeitet im Putz, am zugewachsenen ehemaligen Haupteingang dieser Anlage entstand vermutlich noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg um genauer zu sein 1914. Es muss wirklich kurz vor dem Kriegsbeginn gewesen sein, denn alle wehrfähigen Männer wurden ja damals eingezogen und zum Kampf aufgerufen. Otto Stoje, der Firmengründer, leitete seine Firma wohl recht lang und so wie es scheint gab er sie auch an seine Kinder weiter. Die Firma überstand den ersten sowie auch den zweiten Weltkrieg und war selbst 1959 als Kommanditgesellschaft mehr oder weniger eigenständig, denn in der Firmenschrift steht zu diesem Zeitpunkt schon unter Treuhand. Auf einer historischen Rechnung aus dem Jahr 1959 stand allerdings nicht mehr Baugewerbe oder ähnliches, sondern man spricht hier von einem Sägewerk als Firmenbezeichnung. Da die Adresse stimmte, war meine Recherche also auf dem richtigen Pfad, nur sollte sie jetzt schon abrupt nach kurzer Freude wieder enden. Im Netz las ich etwas über einen Maurermeister. Am Ende hat die Firma vermutlich oder wahrscheinlich alles Mögliche über die Jahre gemacht, oder sie hat sich vielleicht nach dem zweiten Weltkrieg umorientiert. Mit Sicherheit lässt sich hier auf jeden Fall nichts ausschließen. Als Kleinstgewerbe wurden so manche Betriebe auch unter diversen VEBs zusammengefasst. Ob das auch hier der Fall war, wissen wir nicht. Ich schließe es aber mal aus. Häufig waren kleine Handwerksbetriebe oder Kleinstbetriebe auch zu DDR-Zeiten bedingt eigenständig. Manche überstanden sogar die DDR komplett und sind bis in diese Tage aktiv in Familienbesitz. Auch heute gibt es in dieser Gegend diverse Firmen mit demselben Familiennamen. Aber auch hier ist eine Verbindung mit unseren Quellen nicht so recht nachvollziehbar, wenn auch nicht ausschließbar. Kommen wir nun zum Zustand. Und wahrlich, mehr als das war es auch nicht. Man hatte zu DDR-Zeiten vermutlich mal angebaut und sich dadurch vergrößert. Richtig was zu sehen gab es in der Anlage dennoch nicht. Es gab wie immer eine Menge Müll und die restlichen Räume waren zumeist leer. Dass man an Ort und Stelle hätte nachvollziehen können, um was es sich hier tatsächlich handelt, ist ausgeschlossen. Die alten und ursprünglichen Gebäude vorn an der Straße waren durch ein Feuer schwer beschädigt und unbetretbar. Es gab nicht mal mehr Decken, geschweige denn ein Dach und auch so war wenig zu sehen. Der Zufall wollte es, dass wir die alte Firmenreklame, die ich euch am Ende des Videos einblende, sahen. Nur deswegen konnte ich für euch eine ordentliche Recherche antreten. Ich hatte endlich mal einen Anhaltspunkt, auch wenn die Quellen nicht allzu viel ausspuckten. Nach jetzigem Stand ist auch ein Denkmalschutz nicht vorhanden, was uns auch nicht wundert. Aber auch hier trügt der Schein. Aktuell ist das Areal vom Abriss nicht weit entfernt. Mal sehen, was hier noch passiert. Im Nachgang gibt es wie immer noch einige Bilder von diesem Ort. Viel gab es hier wirklich nicht zu sehen, aber das weiß man ja vorher nicht. Ich verabschiede mich jetzt, wie gesagt, mit diesen paar Bildern. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.